Wir machen schon seit etwa drei Jahren Anlässe unter dem Namen Integration erleben. Meistens waren das einfach Abendessen, wo wir zusammen gegessen haben mit Menschen mit Migrationshintergrund und Schweizern und Schweizerinnen. Und der Kulturbazar ist jetzt eigentlich der Versuch, dieses Format von Integration erleben ein bisschen weiterzuentwickeln. Der Kulturbazar findet am 2. März hier in der Heitere Fahne statt. Wir möchten eigentlich. Zeit verbringen mit Menschen, ganz unterschiedlichen Menschen. Wir möchten eben Schweizerinnen und Schweizer mit Menschen mit Migrationshintergrund zusammenbringen und eben nicht nur zwei Stunden zusammen essen und dann gehen alle wieder, sondern wir möchten mal Zeit haben, einen ganzen Tag zusammen zu verbringen. Wir werden verschiedene Workshops anbieten, Theater, Schreiben, Musik, Nähen, wir können zusammen kochen. Es wird ein Konzert geben und die Idee ist wirklich, dass man halt mal ein bisschen länger Zeit hat, um sich kennenzulernen, damit vielleicht sich aus dem auch Freundschaften ergeben oder zumindest Beziehungen, um vielleicht auch ein weiterer Anlass zusammen dann zu gestalten. Wir öffnen morgen um 10 Uhr und am Abend geht es etwa bis 8, 9 um, es wird eben diese Workshops geben und auch Essen und Trinken, und es kostet alles kein Eintritt. Es ist einfach freier Eintritt für alle, sind alle eingeladen. Ich you euch alle, um on Saturday, 2nd März zu um, Heidrefane zu kommen. Wir organisieren the den ersten uh, Cultural Bazaar. Es ist ein Event. Uh, where we offer different workshops, for example, theater, or we, we want to write together um, stories, um, we want to cook together. What we wish is to bring together Swiss people and people with um, migrant backgrounds and to have a good time together. And you're all invited to come. Um, the event um, is for free. You can eat here and drink, and there will be these workshops and a concert a surprise concert. Yes, we are looking forward to meet you then and tell all your friends to come.